Hallo, ich bin Tanja, das ist Beatrice. Wir machen hier unsere Ausbildung aus Fage im Pflegeheim. Führen. Wir zeigen dir jetzt unseren Alltag, komm doch mit! Die Tätigkeiten von Fage sind sicher mal Körperpflege, sowie Vitalzeichen messen, richten und Medizinaltechnik durchführen. Besonders als Fage-Ausbildung ist, dass wir die Bewohner den Alltag begleiten und individuell den Tag gestalten können. Das Coole an im Betrieb ist, dass wir Lern-Tage haben. Wir lernen, dass austauschen können und voneinander profitieren und von den Mitarbeitern auch noch recht viel Input zu bekommen. Was du mitbringen musst Frage ist, du musst flexibel sein, hilfsbereit sein und Freude haben an am Menschen also das Coole hier finde ich, dass wir ein gemischtes Team sind, dass wir sehr nahe beim Bahnhof sind, so sehr schnell beim Altersheim sind, so wie auch in der in Lies. Und auch, dass wir Fremdeinsätze bei unserem Heimarzt machen können. Fächer in der Berufsschule sind Anatomie, Berufskunde und Abo. Das Wissen muss man noch nicht mitbringen. Das wird uns alles in der Berufsschule Wenn du kontaktfreudig bist, ein Interesse an Medizin hast und dich gerne weiterbilden willst, dann ist das der perfekte Beruf für dich. Wenn wir jetzt dieses Interesse geweckt haben, bewirb dich doch. Wir freuen uns auf dich.